Kennst du die Schwierigkeit, mit einem Kinderwagen ein Café zu finden, welches genügend Platz bietet und erst noch mit möglichst wenig Stufen zugänglich ist? Vielleicht bist du aber auch auf einen Rollstuhl angewiesen und möchtest in einer unbekannten Stadt ein zugängliches Restaurant oder Kino finden? Oder suchst du eine Bar, in der man sich unterhalten kann, ohne vom Lärm der vielen Leute gestört zu werden? Wir alle haben individuelle Bedürfnisse und finden das gut so. Erst unsere Verschiedenheit macht uns interessant. Stellt für dich eine Stufe am Eingang eines Restaurants kein Hindernis dar, doch wärst du froh um einen Wickeltisch in der Toilette. Kein Problem. Durch ein innovatives Konzept bietet der Accessibility Guide basierend auf deinem Benutzerkonto die Möglichkeit, die Zugänglichkeitsinformationen individuell auf dich zugeschnitten anzuzeigen. So siehst du auf einen Blick, was für dich zugänglich ist. Der Accessibility Guide ist eine Internetplattform, die dabei helfen soll, Informationen zur Zugänglichkeit für jeden nutzbar zu sammeln und durchsuchbar zu machen. Jeder kann mitmachen und selbst Informationen erfassen und bearbeiten. Hallo, mein Name ist Julian Hill. Hey. Vor einigen Jahren habe ich mit der Entwicklung des Accessibility Guide begonnen, da ich selbst immer wieder froh gewesen wäre um eine Zugänglichkeitsdatenbank, die mir zeigt, was zugänglich ist. Gerade in einer unbekannten Stadt sind solche Informationen eine große Hilfe. Um unsere Vision einer umfassenden Zugänglichkeitsdatenbank weiter zu verfolgen, haben wir inzwischen den Verein Accessibility Guide als Non-Profit-Organisation gegründet, mit dem Zweck, die Plattform zu betreiben und weiterzuentwickeln. Bereits jetzt ist die Internetplattform so weiterentwickelt, entwickelt, dass damit Einträge durchsucht und erfasst werden können. Allerdings fehlt noch der letzte Feinschliff. Die Plattform muss noch intuitiver und einfacher werden, damit es Spaß macht, sie zu benutzen. Außerdem ist in der heutigen Zeit eine Smartphone-App zwingend, mit welcher direkt vor Ort zugängliche Lokalität gesucht oder erfasst werden können. Leider nimmt die Entwicklung eines Smartphones mehr Zeit in Anspruch, als wir in unserer Freizeit aufbringen können. Um eine App für iOS, Android und Windows-Fone entwickeln zu können, benötigen wir deshalb Geld. Gefällt dir unsere Idee? Bitte hilf mit, allen Menschen eine Teilnahme im gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Danke für deine Unterstützung!